denke, ein Musiklevel zum Start kann nicht schaden. Eins, zwei, Haferbrei, Kirby ist ein rosa Kerl, eins. Yo, Freunde, wir spielen heute Super Mario Maker online. Online. Hat man die Feder noch? Oh, verdammt, mir fällt auch gerade auf. Ich hab verkackt. Wie nennt man viele Wölfe? Das ist ja lustig. Das ist halt schon witzig, ne? Ich habe das Level gebaut, ich muss es somit auch drauf haben. Sie <lacht> Was war das denn? Oh, noch jemand, den man kennt? Jetzt kommen wir erstmal zu Super Mario... Äh, Quatsch zu Donkey Kong Country doch so ein Stern Genau, genau ich. Stern, das ist ein Stern Nein, nein, nein Okay, jetzt haben wir ein Riesenproblem Da unten ist zwar das Ziel, aber da ist auch Bowser <lacht> Geschafft! Oh. <lacht> so Das hier stammt von einem Deutschen Ich weiß jetzt nicht, wo der Typ arbeitet Und was das hier werden soll aber... Er hat wohl Spaß dran gehabt, Gegner aufeinander zu stecken und Vögel zu platzieren. Ähm... Okay. Kommt jetzt das, das gleiche Level nochmal? Was? Die haben doch alle dieselben Regeln wie wir, also warum bauen sie Level mit Zeugs, das sie eigentlich gar nicht zeigen dürfen und andere auch nicht. Ah nee, sorry guys, vergesst es, ich darf das Level gar nicht zeigen, weil da Amiibos vorkommen, die halt noch unter Verschluss sind. Kann ich einfach wegfliegen? Tschüssi Bowser! Ah, nein! Oh mein Gott, nein! Ich habe ja gesagt, das Niveau steigt. Okay. <lacht> Nachdem das Niveau jetzt sehr hoch war... <lacht> ...stürzt es gerade ab. Okay, okay, gut. NEIN! Das heißt, hier jetzt einfach springen oder was? Der Wahnsinn Das kannst du knicken In der Das hier ist irgendein Rechenlevel, glaube ich Aber ich will mich jetzt nicht blamieren, deswegen spiele ich das nicht Was man noch verkacken kann, ist halt das hier Aber ich bin ja nicht blöd Oh, doch bin ich! Nein! Boah, ich darf halt nicht failen, ne? Alter! Komm, es ist immer mit Ansage. Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung, ja. Sprachen lernen, Das stellt alle Amiibo-Kostüme vor. Oder? Hört mal genau hin. <lacht> ja, leider nicht, denn wir wurden hier gerickrollt. Heutzutage macht man das gar nicht mehr so häufig. Du, du, du, du hast einen Remix innerhalb von drei Stunden gemacht. Geht das? Innerhalb von drei Stunden? Ah! Die Krabbe! Oh, ich hasse diese Viecher. Aber die sind cool. Zum teil oder Philosoph. Und man braucht ihn für diesen langen Sprung und dann... Was? Oh, no. <lacht> Scheiße. Ich bin etwas zu früh gesprungen. Typisch Voreffekt. Ich muss da durch? Ich muss da durch? Na komm geh da durch. Nein. Oh, okay. Nächstes Level. Gut, jetzt geht's wieder. Mein Internetanbieter meinte wohl, es wäre eine super Idee, wenn er jetzt irgendwelche Updates durchführt und einfach mal so für eine halbe Stunde das Internet trennt. Kann man mal machen? Sollte man aber nicht! Alter DK! Was machst du denn da? Oh nein, was machst du denn hier? Airship in Super Mario World ist ein Airship in Super Mario World? Nein, doch. Oh. Warum genug? Warum? Domtendo kann nicht lesen, aber lieb aus. Luigi? Was macht Peach da? Peach und Bowser? Ja, nee, ist klar! Da haben wir die Bestätigung! Die haben insgeheim eine Beziehung! <lacht> Ach nee! Es war nur... Kamek! NEIN! Ja, das sieht jetzt vielleicht nicht so schön aus. Ist das jetzt schon der Ganon-Kampf? Ich glaube nicht! Weil ich, ich kann mich, wenn ich den Piesel trage, nicht ducken. Wo ist die Blume hin?! Hey, ich werde hier aber auch nur verarscht, oder? Was? Hä? Oder habe ich mir die Blume eingebildet? Ich, ich, weiß, ich weiß auch schon nicht mehr, was hier passiert. Ja, optimaler Anfang. Beste. Wirklich. Grandios. Jetzt ist es perfekt. Das ist nicht gut. Das auch nicht. Nicht verpassen. Was war das denn? Hä? Wir versuchen es erneut. Immer schön lächeln. <lacht> <lacht> Man darf hier nicht springen. Man kann es zwar. Das einzige, was ich drücke, ist rennen. Zwar im Magie-Cooper. Nein, das weiß doch jeder, dass es Kamek heißt. Und nicht Magie-Cooper. Du musst darauf die offiziellen Fachbegriffe hören. Ä oh, oh! oh, oh Kate, nein! Aber was ich mich gerade eben frage, ist: Warum habe ich diese verdammte Röhre hier unten eigentlich nie abgecheckt? Vielleicht ist da ja irgendein Das habt ihr jetzt alle nicht gesehen. Okay. Da war nichts. Da ist nichts leider. Ich habe die Röhre gerade äh, überprüft und da war. Ein Grashalm. Ein, ein blauer Grashalm mit einem P. Dragon Yoshi. Aber das sieht brutal aus. Genau, das will ich spielen hier Das ist schlecht. Können fliegen. Und ich bin zu so dumm zu fliegen! Nein! Wie blöd kann man sein! Damit geht der Fail des Tages offiziell an mich. Ganz egal, was noch auf dieser Welt passiert. Gosh! Wie Dumm! Halt, was ist, wenn man hier stirbt? Was ist dann? Dann bin ich tot! Dann ist natürlich der Stachelarsch genau da! Ja, klar! Mein Schwanz ist so hart wie die Faust von Klitschko. Und jeder, der das spüren will... Solle sich erheben und sich melden. Kein Problem. Ich bin bereit, ihn euch ins Gesicht zu klatschen. Genau. Ich weiß, dass das die ganze Zeit zweideutig ist. Oh, also heute habe ich ein bisschen... Vergesst es. <lacht> ich wollte gerade... Nein! Warum ist das auf Platz 4? Das habe ich mich auch gefragt. Wie war das Video? Ja, was soll ich sagen? Es <lacht> war witzig. Sehr. <lacht>